kann ich in Starter eine String-Variable in eine numerische Variable umwandeln. Es gibt da unterschiedliche Anwendungsfälle, für die unterschiedliche Befehle geeignet sind. Deshalb möchte ich die kurz vorstellen. Der erste Fall ist, dass Sie eine String-Variable haben, die nur Zahlen enthält und Sie möchten einfach nur den Variablentyp von String auf numerisch ändern. Dort passt dann der dstring befehl Beim dstring befehl geben Sie einfach ein dstring, dann den Variablennamen, das also hier die Stringvariable, variable generate und dann können Sie in Klammern sagen, wie die neue Variable heißen soll, die dann diese numerische Information enthalten soll. Der zweite Anwendungsfall ist, dass Sie eine string haben, in der tatsächlich Informationen in Buchstaben vorliegen und Sie möchten diese Stringvariable in eine numerische Variable so umwandeln, dass die einzelnen Ausprägungen, die dort als Stringvariable vorliegen, dann als numerische Variable durchnummeriert werden. Schauen wir uns mal diese beiden Anwendungsfälle an. Der erste Anwendungsfall ist, wie gesagt, dass Sie eine Variable vorliegen haben, die sowieso nur Zahlen enthält, wo Sie jetzt also 1 zu 1 die Daten übertragen wollen von einer String-Variable in eine numerische Variable. Ich führe den Befehl hier einmal aus und wir schauen uns das im Dateneditor an. Die Variable war 1, hatte ich hier so angelegt, dass sie einfach nur die Zahlen 1 und 2 enthält. Und Dadurch, dass es hier rot angezeigt wird, sehen Sie, dass es eine String-Variable ist. Direkt daneben wird dann die Variable var1 num angelegt, die exakt dieselben Zahlen enthält, jetzt allerdings in schwarz und somit als numerische Variable statt als String-Variable. Sie haben hier also einfach nur den Variablen-Typ geändert, ohne an den Daten irgendwas verändert zu haben. Ein bisschen anders sieht es jetzt in dem zweiten Beispiel aus. Hier haben wir tatsächlich eine String-Variable vorliegen. Mit diesen beiden Ausprägungen schwimmen und laufen, wo Sie zum Beispiel jetzt die Leute gefragt haben, welche Sportart sie betreiben. Und wenn wir die jetzt in eine numerische Variable umwandeln wollen, dann passt dort der Encode-Befehl. Der Encode-Befehl ist im Prinzip genauso aufgebaut wie der D-String-Befehl. Sie haben hier also wieder die Originalvariable und hier haben Sie die numerische Variable. Das führen wir nun einmal aus und schauen uns das mal an. Hier sieht man jetzt, dass die neue Variable wieder hier neben angelegt wurde und dort auch wieder die Bezeichnung für diese Sportarten stehen Schwimmen und Laufen. Wenn man allerdings hier oben schaut, dann sieht man, dass hinterlegt, also eigentlich sozusagen als ähm, Inhalt dieser Variable, hier für die Sportart Laufen der Code 1 vergeben wurde und für die ähm, Sportart Schwimmen der Code 2 vergeben wurde. Das heißt, Charter geht hier so vor, dass einfach geguckt wird, in welcher alphabetischen Reihenfolge liegen diese Ausprägungen der String-Variable vor und dann wird jeweils ein numerischer Code dafür vergeben. Wenn Sie nochmal genauere Informationen zu diesem Encode-Befehl haben wollen, dann schauen Sie sich gerne das Video an, was ich dazu erstellt habe. Den Link dazu finden Sie unten in der Infobox. Viel Erfolg!